In diesem Video erkläre ich euch, wie ihr ein doppelseitiges PDF-Dokument in ein einseitiges PDF-Dokument mit Adobe Acrobat in wenigen Schritten überführt. Das ist zum Beispiel hilfreich, wenn ihr ein Buch eingescannt habt und das außerdem doppelseitig eingescannt habt, ihr es aber in Citavi zum Beispiel nutzen wollt, wo man am besten mit einseitigen PDFs arbeiten kann. Ich habe mal hier ein Beispiel mitgebracht. Hier haben wir eben ein doppelseitiges PDF-Dokument und das möchten wir nun in ein einseitiges PDF-Dokument überführen. Öffnet das Dokument also in Adobe Acrobat und klickt dann links in der Seitenminiaturansicht auf die erste Seite zum Beispiel und klickt dann auf Seiten entnehmen. Wählt hier bei bis auch die letzte Seite ein, also hier 12 und wichtig, setzt dann den Haken bei Seiten als einzelne Dateien entnehmen. Klickt schließlich nun auf OK und wählt dann einen Ordner aus. Ich habe jetzt hier zum Beispiel auf dem Desktop den Ordner PDF vorher erstellt und klickt auf OK. Nun geht in diesen Ordner hinein und dort seht ihr jetzt, dass alle 12 Seiten als einzelne Seiten exportiert worden sind. Wählt nun alle aus, klickt einmal auf Kopieren und dann klickt einmal auf Einfügen und nun sind alle Seiten kopiert worden. Wählt nun alle Seiten aus und klickt auf die rechte Maustaste und sagt dann Dateien in Acrobat zusammenführen. Jetzt seht ihr, jeweils die sind die Seiten doppelt hintereinander gelegt worden. Klickt dann auf Zusammenführen. Und Das dauert ein bisschen und dann öffnet sich gleich euer PDF-Dokument und dort seht ihr jetzt auch in der Seitenminiaturansicht, jede Seite ist doppelt hintereinander gelegt. Jetzt müssen wir die Seiten noch ausschneiden und wählt dazu das äh, Zuschneiden-Werkzeug. Das habe ich bei mir hier oben in meiner Seitenansicht schon drin. Ihr könnt es aber auch hier auf Werkzeuge klicken, dann pdf bearbeiten und dann findet ihr hier das Werkzeug Seiten beschneiden. Dann könnt ihr da jetzt einen Rahmen aufziehen, wie die Seite beschnitten wird und klickt dann auf Enter und wir möchten jetzt quasi erstmal nur die erste Seite, also jede ungerade Seite beschneiden. Dazu wählen wir zunächst einmal hier Seitenbereich alle aus und sagen dann, nur ungerade Seiten und klicken dann auf OK. Und jetzt sehen wir hier in der Seitenminiaturansicht, jede ungerade Seite wurde entsprechend schon mal passend einseitig geschnitten. Jetzt gehen wir auf Seite 2, wiederholen das Ganze nochmal, ziehen auch hier das zugeschneidende Feld auf, klicken auf Enter und auch wieder wichtig hier, Seitenbereich, alle wählen. Und diesmal natürlich nicht nur die ungeraden Seiten, sondern nur die geraden Seiten. Und dann schließe ich das Ganze wieder mit OK bestätigen. Und nun sehen wir die erste Seite, dann die zweite, also Seite 383, Seite 384, Seite 385 und so weiter. Und wir haben ein doppelseitiges PDF nun mit wenigen Schritten in ein einseitiges PDF-Dokument überführt und können das Ganze natürlich auch noch abspeichern. Falls ihr Fragen habt, meldet euch einfach in den Kommentaren oder via E-Mail. Ich hoffe, dass euch dieses Video geholfen hat.